So. Hallo, guten Tag, mein Name ist Taro Merkalinen. Aufgrund zahlreicher Anfragen einiger unserer Fans haben wir beschlossen, einmal einige Künstler, die bei unserem Label GLDJ Productions unter Vertrag sind, zu interviewen. In Zusammenarbeit mit Hangover Television haben wir uns in Wittgensdorf, dem deutschen Sitz des Labels, eingefunden. Von hier stammen so manch bekannte Künstler wie der Karikaturist Henry Büttner sowie Kriminalautoren Tom Wittgen. Bekannt ist es außerdem durch seine regelmäßig stattfindenden GOX-Gottesdienste und der erfolgreichen Veranstaltungsreihe Große Kunst im kleinen Ort Kurz Gekiko. Was aber noch viel mehr ein Thema ist, sind die hin und wieder mal auftretenden Wetterlagen mit starkem Regen, welcher zu Überschwemmungen führt oder vor kurzem erst der viele Hagel, der vieles zerstört hat. In diese schöne Gegend bei schönstem Sommerwetter haben wir nun insgesamt sechs Künstler eingeladen, um ihnen gewisse und spezielle Fragen zu stellen. Einige von ihnen sind weit hergereist oder kommen gerade aus dem Urlaub zurück. Daher sollten wir uns nun zurücklehnen und die kommenden Gespräche genießen. Unser erster Gast ist jemand, der Electro House mit Physik kreuzt, Jonas Seilbern aus Innsbruck. Hallo Jonas, wie geht es Ihnen heute? Danke, mir geht es ganz okay. Wie kamen Sie auf die Idee, Ihre Songs und Produktionen nach physikalischen und wissenschaftlichen Themen zu benennen? Ich habe an der Universität Innsbruck Mechatronik studiert und beim Hören von Innsbruck Elektronik kam mir dann die Idee, auch elektronische Musik zu machen. Ich brauchte damals natürlich auch Namen, und habe überlegt, was ich in meinem Studium mache, damit zu verbinden. Nun haben wir fast ein halbes Jahr lang nichts mehr von Ihnen gehört, also an neuen Songs. Haben Sie so viel noch mit Ihrem Studium zu tun oder gibt es demnächst Neuigkeiten, eventuell ein neues Album? Also ich habe ja mein Studium kurz nach Regeneration Abgeschlossen und arbeite gerade daran, ein Album fertigzustellen. Nehmen Sie sich da aus Innsbruck etliche Inspirationen mit? Ich bin ja zurück aufs Land nach Scharnitz gezogen, um Ruhe zu haben und auch mal wandern gehen zu können. Und das Gavendel ist richtig schön und man ist in zwei Minuten in Deutschland. Das ist eigentlich ganz witzig. Haben Sie schon einen Zeitpunkt, wann das Album herauskommen wird oder auch schon einen Namen des Albums? Ich hätte das in ungefähr zwei, drei Monaten mit dem Release zu rechnen ist. Es hängen gerade noch in zwei, drei Songs, die auch noch nicht ganz fertig sind und bei denen ich gerade auch nicht weiterkomme. Der Konzeptname ist im Übrigen Ökometrie. Können Sie uns den Namen näher erklären? Naja, im Studium haben wir auch viel mit Statistik zu tun gehabt. Und äh, im Wirtschaftswerk dann auch über Ökometrie gesprochen, welche die Zusammenfassung der statistischen und mathematischen äh, Daten in der Wirtschaft darstellt. Dann wünsche ich und Ihnen weiterhin viel Erfolg. Danke Ihnen auch. Als nächstes begrüßen wir jemanden, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Problematiken der dritten Welt und den Begriff Afrika musikalisch zu definieren und in Szene zu setzen. Iman Dimara. Hello Riemann, how are you doing today? Thank you for asking, I'm doing quite fine. How would you describe your connection to Africa? I know you wanted to call it the Black Continent, didn't you? Well, my connection is there because of the former colonies of Great Britain and I feel like we did a lot of bad things for those people in the past. Which is uh, why I wanted to get the people there themselves small and traveled uh, through Africa from north to south. And from that experience uh, I made this album African Heaven. So my connection is quite deep now because I feel like all the people there are a lot. But would you consider living in Africa longer? Is there a place you would, can, you would stay forever? Uh, actually, there is, yes, in uh, South Namibia. We have places which are quite mm -hmm. untouched and where there are not many human beings. And it's really quite nice over there. And yes, if I could, I would stay there forever. What means, if you could, is there anything stopping you from that? Well, honestly, I think helping other people has more priority. At the moment, I'm helping myself or clearing myself from running away from all the problems I have. So that means you're not just caring about the bad things in Africa, but also about grievance in Europe. I do show a real interest in and doubt and try to write books and script about these problems. Uh, to make them uh, public and for people to protest against and to learn from. Then we hope uh, your fight against poverty, uh, social grievance and so on will be successful and uh, we hope uh, to hear no new things from your work. Thank you and I hope I can also come up with a new music for you to enjoy soon. Kommen wir zum Underground schlechthin. Gerade noch in Wuppertal unterwegs und jetzt schon bei uns hier auf der Bank. Der Godfather des Neotrans und Eurodance. Jonne Riporata Aione, hyvää huomenta. Moi, terve. Kuinka voit? minkä Minkälainen reiussuosi oli? Auska, kiitos. Työskenteleet myös projektissa kärmiä puko. E, aikö se oli väsitävä? Ai. Mistä saat energiasi? Raavinosta. Ja edes vielä radiosi? Päästöni. päin Uta amutia. Kyllä. Juridens tai Neotrans? Mä Mene tämän äh, jälkeen koteen. Sitten on tulevaisuuten tulevaisuuteen ja kiitos haastata luusta. Okei, okay. näkeminen.